Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie, ihr heute alle da seid. Wir sind äh, Forschende aus dem City Science Lab in der Hafen City Universität in Hamburg. Und ganz speziell arbeiten wir in einem Projekt, das nennt sich Connected Urban Twins. Da geht es darum, digitale Stadtzwillinge zu entwickeln, die Stadt als sehr komplexes System zu nehmen und versuchen, im Virtuellen, im Digitalen nachzubilden. Und ähm, unbezahlte Sorgearbeitende sind da aus unserer Sicht ein ganz aktueller und extrem relevanter Anwendungsfall. Sorgearbeit ist ein riesengroßes Thema, was unsere Gesellschaft maßgeblich prägt, weshalb wir sehr froh sind, dass wir hier heute mit Alipa, der Allianz der pflegenden Angehörigen, kooperieren können, um Problemstellen im Stadtraum hier zu erheben mit unserem digitalen Tool und so Politik und Verwaltung diese Informationen nutzen können, um unsere Städte besser zu machen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier Rampe. Ne? Ich kann denen einen Namen geben, ich kann einen Kommentar dazu geben, Audioaufnahme und Foto. Dann wird der Datensatz abgesendet direkt auf unsere Server. Und wir würden jetzt einmal hier diese Rampe einscannen. Und dann haben wir das 3D-Objekt und können es in den Zwilling mit aufnehmen. Also, was ich auch hier sehe, das ist wahrscheinlich für die Blinden ja mitgemacht, aber sie kann ihren Kopf nicht halten. Die Leute hält sie eben. Manchmal kann sie den Was nicht Weil so uneben ist. Genau, Pflasterstein. Ja. Und halt unebene Straßen. Also die Übergänge, die mich dann irgendwo weiterlaufen lassen, dass man mit dem Rollstuhl nicht weiterkommt. Äh, Fahrstühle sind kaputt des Öfteren. Also das sind erstmal so meine Erlebnisse. Ja. Ja. Und halt Belaglieben der Bussen drin, dass man da drin ausrutschen kann. Ja, ja. Ah. Das ist jetzt schon Platt. hier also 100 Kilo reinschieben hier rein ja? und dann kann es passieren, dass ich hinfalle. Also was auch passiert ist. So, kein weiteres ja? Ich bekleide meine Tochter, um Teilhabe am Leben zu werden. Ja? Ja, genau so schreibe ich auch. Ja. Teilhabe am Leben ist die Menschenwürde. Also es ist ein total tolles Projekt und richtig wichtig für die Stadt. Also toll, dass Sie damit angefangen haben. Und viel Erfolg bei Ihnen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Und wir freuen uns dann auch auf viele weitere Termine. Ja. Ja. <lacht> Also ich fand das heute einen sehr wertschätzenden Termin auch und man hat es ja auch gesehen an der pflegenden Angehörigen Jutta Schaf, wie wichtig ihr das auch war heute mal über diese Probleme, die ihr ständig auch in der Stadt sozusagen begegnen, einfach mal zu berichten und gehört zu werden. Und ich glaube, das können wir mit diesem Tool gemeinsam erreichen, dass wir wirklich ganz, ganz viele pflegende Angehörige in der Stadt damit erreichen sagen, tragt eure Daten ein, weil nur dann können wir diese Verbesserung dann auch erreichen. Wir können die Politik dann heranziehen und wir können dann auch aufmerksam machen, wo sind jetzt die Punkte, wo liegt es im Argen. Also von daher vielen Dank für diese tolle Entwicklung und wir freuen uns sehr auf eine weitere tolle Zusammenarbeit.